und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von transport inc ähm ja wir fangen mal wieder hier an äh und ich würde sagen wir schnacken nicht lange rum das hat ja letztes mal auch nicht geklappt wir haben ja schon zweimal versucht und es hat Schon zweimal nicht geklappt. Unter anderem wegen. Warum? Boah, Leute, ey. Boah, Leute, ey. Alter. Fängt ja jetzt schon wieder äh, eher schlecht an. Ähm. Was die Leute hier halt wollen, ist mehr Geschwindigkeit. Ähm. Ich habe aber definitiv nicht genug, um mir schon riesengroße Züge hier zu kaufen. Vielleicht kann ich dann Darlehen entsprechend aufnehmen. Aber dann bin ich bei 200.000. Und das wird niemals reichen. Okay. Äh, Weil England ist halt sehr gut äh, verbunden mit den ganzen. Ähm, mit äh, der Bahn. Deswegen wundert es mich halt auch, dass wir hier anfangen müssen mit so wenig Kapital. Das, das, das, das kann man ja fast schon nicht machen. Dass die Leute da nicht gerne mit dem Bus fahren, sondern stattdessen eher eine höhere Geschwindigkeit wollen und im Zug fahren wollen, ist ja eigentlich mehr als logisch. Transport Inc. hat ähm, vor relativ kurzem noch erst äh, ein größeres Update gekriegt. Ähm, jetzt ist hier unten zum Beispiel so eine Kugel, mit der man sich alle Tutorials, alle Hilfen nochmal anzeigen lassen kann. Zum Beispiel auch die der Tochtergesellschaft. Das werde ich mir noch mal alles durchlesen. Vielleicht verstehe ich dann eher, was man damit machen soll. Aber solange jetzt hier erstmal äh, machen wir so weiter. Ähm Für dich gibt es doch kein Upgrade. Und lass mich raten, das ist die Geschwindigkeit. Und der Komfort. der ja, Komfort können wir machen. Hier höherer Komfort. Wenn es jetzt nur am Komfort liegt, dann äh, wäre es ja noch in Ordnung. Die Bank äh, gibt mir jetzt natürlich kein Darlehen aktuell. Komm, mach mal eine. Ich würde gerne versuchen, diese Folge noch äh, aus England rauszukommen. Mal sehen, wie das läuft. 82 ist schon wieder zu viel, ey. Ich glaub's ja nicht. Hm, da hat es jetzt direkt keine Bahnverbindung. 9000. 82 bis 160 82 km/h, das, das ist das geht klar. Dort haben wir drin mit äh, hier den Dingern? Äh, dann nehmen wir so ein zum Beispiel hier. Müsste ja jetzt schön voll werden. Also viel dazu. 82! Ab 82 war alles okay. Das fährt 100 Warum? Alter. Na naja, gut. Aber ein paar fahren mit, ich würde sagen, das ist okay. Gut das ist es nicht, aber es ist okay. Guck mal, hier sind wir schon. Guck mal, die wollen fast 200 km/h. Für. 50 km/h, das ist ja mal easy. Easy win. Vielleicht muss man auch mehr damit arbeiten. Wer weiß es. Ich versuche das. Ich gehe das Ganze jetzt auf jeden Fall auch mal anders ran. So. Die Leute sind super duper mega zufrieden hier. Ähm, lassen wir die natürlich auch mehr zahlen. Haben wir jetzt schon. Lol. Äh, Birmingham. Birmingham, du kriegst ein Debo. Jawohl. Und du fährst jetzt natürlich zum. Na. Ach so. Wird er jetzt abgeschleppt? Nee. Ja, fahr, fahr, fahr doch. Fahr doch zum Debo. Genau. So, und haben wir das schon mal. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken, dass. Für ein bisschen Geld rankriegen, jetzt einfach nur so. Äh, kaufen uns irgendwo so ein kleines Land, wie zum Beispiel hier die zwei. Hoffen, dass da dass es da läuft. Und gucken dann mal, dass wir vielleicht hm? ähm, deutlich schneller auf. Ah, ja. Dass wir vielleicht deutlich schneller auf die Züge gehen. Aber man muss jetzt, man muss jetzt zahlen, um dem Manager die Fahrzeuge zu geben. Interessant. Mhm, mh. So, die wollten ja fast 200 km/h. Das kriegst du ohne Zug nicht hin. Aber, apropos Zug, nee. Wie viele sinds? 120. Von 120 sind wir noch weit entfernt. Ist abgeschleppt. 80. Aber kostet 200.000, das kriegen wir doch im Leben. Nicht von dieser kleinen Strecke. Nee, nee, nee, nee, nee. Hm? Wir haben ja noch unser, aktuellen, unser aktuelles Darlehen. Das müssen wir noch zwei Monate abbezahlen. Vielleicht Dublin? Nee. Äh, da gibt's nix. Hier gibt's später vermutlich ähm, Flugzeug. Über irgendwelche indirekten Wege gibt es da garantiert was, aber das haben wir aktuell noch nicht. Boah. Guck mal hier, von Ivanes nach Ljubljana, das wäre doch mal eine Strecke, wa? Haben wir sonst noch was, was wir jetzt groß hier machen können? Ähm also, der Bus hat ja nicht gereicht. 6000, jawohl, Uff. das haben wir. 115 km/h. Zwischen 115 und 160 km/h. Da haben wir nichts mit Bus, das heißt, das muss per Zug gehen. Und das ist irgendwie. Äh ich weiß ja nicht. Irgendwie finde ich das ein bisschen suspekt. So, hier zum Beispiel Liverpool, Belfast. Wie kommt man von Liverpool nach Belfast? Beide haben keinen Flughafen. Man müsste ja dann fast schon hingehen: von Liverpool. Von Liverpool nach äh, London und von London nach, ich würde mal raten, äh, Dublin. Und dann wieder nach Berlin. Also, das ist doch. Hä? Weil Schiff hat das Spiel nämlich nicht. Zumindest das nicht, nicht, dass ich es bis jetzt gesehen hätte. Und. kriegst zumindest mal ein Upgrade, so dass die Busse wieder rein können. Und dann gucken wir mal, dass wir äh, mehr Passagier Passagiere haben. Wir aktuell eher genug. Ähm Guck mal, hier, hier die, die, die schrecke können wir doch noch mal ein bisschen ausmelken. Everness New Ding da war. Genau. Ah, eine Flut. Ah ja. Wir sind Leute hier natürlich unzufrieden, weil. Naja, es hat eine Flut. Ist natürlich super. Das wird uns jetzt natürlich auch ein bisschen was kosten. Hm. Edinburgh, Edinburgh, Edinburgh. Äh, guck mal, Edinburgh hat ja auch hier... Ach, guck mal, Edinburgh hat einen Flughafen. Dann Edinburgh, Dublin. Und rüber. Also, das sind doch... Sind doch strecken die sind doch nicht kann kann mir doch keiner erzählen dass man die so normalerweise fährt was kosten da die umfrage 13.000 guck mal 160 km. das ist doch da müssen wir da, da müsste man dann einen zug draufsetzen für eine ganze für eine Million müsste man da einen Zug draufsetzen also das ist doch nicht zu schaffen naja ähm, ich versuche die die die die Folgen jetzt wieder etwas kürzer zu halten und vor allem jetzt auch mit äh, einem ordentlichen outro weil das andere macht vom Schnitt her irgendwie macht's kompliziert, sag ich mal. Guck mal hier, Evanes. Evanes Hall. 9000, das können wir uns gleichen. Was wollen die für eine Geschwindigkeit? 92 km/h. Bis wie viel? 160. Bis 190. Also wir können es ja mal mit so einem Bus hier probieren, der kratzt ja jetzt nicht unbedingt an der untersten Grenze mit 120, aber, also Leute, wenn ihr da jetzt nicht mitfahrt, dann fresse ich aber einen Besen. viel dazu das ist wieder der komfort komfort können wir etwas steigern 10 sag mir jetzt bitte dass es sich lohnt wenigstens 4000 Naja, die Stimmung der Fahrer ist niedrig. Wir geben dem mal ein bisschen mehr Gehalt. Hier zum Beispiel vier... so. So. Und... Ich würde sagen, wie das weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein. Ich mache jetzt hier einen Cut, weil ich habe gleich wieder Unterricht. Bis dann, Tschüss.